Und was ist dein Problem? Wenn du irgendwas gegen den Krieg unternehmen könntest, dann äh, stünde dir diese Röhre offen. Ohne eine Röhre? Eine andere Welt. Dieser Krieg ist das einzige, was dir hier im Weg ist. Er äh, halte B gedrückt, um Superspringe von seinem Kopf aus zu vollführen. Dann solltest du es doch irgendwie schaffen können, ihn zu vertreiben. Alright. Äh, tut mir leid für meine äh, Todstärke und willkommen zurück zur neuen Folge von Mario Maker. Story-Mode, äh, ja, ähm, ich habe mir das eigentlich epischer vorgestellt, aber, da halt nicht, so, ich soll ihn killen, ja, das Ding ist, bei dem muss man genau auf deren Kopf landen, sonst bist du instant einfach tot, wenn du klein bist, bist halt instant tot, so, jetzt, zack, ja, nein, und das, da, das ist der Punkt, wo es schwierig wird. Weil, ja, äh. Ja, ich weiß, dass du mir helfen willst, aber ich will deine Hilfe nicht. Hier wird schwierig, weil die immer so in bestimmten Linie gehen. Hier, okay. Okay, ich habe ja eigentlich getroffen, aber okay. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, ich nehme das gerade mega random auf. Ich habe keine Videos mehr, ich muss dringend Switch-Games aufnehmen und das ist blöd wenn für mich, wenn ich Probleme habe mit Switch-Games aufzunehmen und ich habe zwei Projekte von drei, die Switch-Games sind. Das ist nicht so, nicht so krass, nice. Yes, haben alles. Okay. Du, du, du, du, du, du. Yeah, ein kurzes, dann ganz okayes Level. Ist halt nur, ist halt kein richtiges Level, war ja nur ein kurzes Level, um zu zeigen, wie das alles geht. Und ja. Für mich die ganze Zeit, das müsste ich niesen. <lacht> Aber ich kann nicht niesen, gerade nicht irgendwie. Da, da haben wir ihn kaputt gemacht. Yeah. <lacht> Und dann kommt's doch mal raus. <lacht> yeah, der Ostflügel. Die Tore vom Ostflügel sind fertig. Yeah. Das sieht doch nice. Das gibt's sonst was? Diese Röhre sollte sich auf den anderen Weg in die tiefsten Tiefe der Unterwelt führen, oder so? Okay. Na, ganz links war ich schon, da gibt's nichts. Ähm, ich guck mal, kann ich irgendwas aufbauen mit 24 Münzen? Nope, noch nicht. Gut, ähm, ich hatte eigentlich vor, diese Folge unserem Typen hier zu helfen, seine ganzen Statuen zu bauen, weil er hat bestimmt mehr als so diesen Gumba. Ähm, ah, aber ich bin jetzt sehr interessiert, was in dieser Röhre sein wird, deshalb bin ich jetzt erstmal in die Röhre. Out of order, alles, aber ist mir egal. Ich habe entscheiden, was ich zuerst mache. Ui. die Musik ist weg. Ui. Man, einfach fast gar nichts. Okay, ich habe ganz viele Münzen bekommen. Das ist ganz gut, I guess. <lacht> Dann geht die Musik wieder ganz normal los. Okay. Machen wir weiter. Yeah! So, was hat er noch? Warte, hatten wir das nicht schon? Ne, das hatten wir noch nicht, okay. Steintransport mit Katzenmario. Die von der Bauerleiterin favorisierten Steinkader sind so rar geworden, dass wir sie schon aus der Wüste anschleppen müssen. Leider sind da die Wände so steil. Könntest du das nicht erledigen? Ein Steinkader würde fürs Essen schon reichen. Jo, machen wir das. Ich tue mal, falls mein Voice-Acting heute nicht so gut ist. Ja, kein Grund, einfach sorry, ja, reicht. Damit du Bescheid bist. Das ist irgendwas oben, oder? Also ich kann hier zumindest drauf. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist nicht gewollt. Mensch, Nintendo. Bin ich jetzt wieder lang. Ja, warum bin ich immer langsam? Ich verstehe es nicht. Ja. Man, das hasse ich an Katzen-Outfit äh, in diesem Spiel, dass der, der manchmal da einfach stecken bleibt. Und ich habe schon ewig kein Mario Maker gespielt, also halt ganz normales Mario Maker. Ohne Story Mode. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt, das müsste ich eigentlich mal wieder machen. Das wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich gucke kurz, was es noch so gibt. So, mach kaputt da. Machen wir hier auch noch mal kaputt. Nehmen wir mit. Und hauen dein Garten ab. Ich weiß nicht, irgendwas ist heute mit meiner Stimme los. Zumindest ist es seltsam irgendwie. Ich habe irgendwie das ganze Gefühl, jetzt würde ich mich ganz komisch anhören. Das ist wahrscheinlich nur die Pubertät. Null. <lacht> so, das ist eigentlich easy ranzukommen, oder? Da muss ich nur. Ja, warte, was muss ich machen? Ähm, so ein Cat Dive dachte ich. Da kann ich? Nicht hm. Da muss jetzt... also, Bis äh, ist hier oben irgendwas? Nein. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich irgendwie überlegen, wie ich daran komme. So, oder? Nee. Ich dachte irgendwie, dass ich da... Abspringen. Also, die Zeit mir schon ausgeht. Ach, egal. Ich ignoriere es jetzt erstmal, Leute. Keine Ahnung, was ich da tun soll. Ach, wahrscheinlich... Ach, die Biene wahrscheinlich nicht killen, oder? schätze ich jetzt mal ach, jetzt. ach komm jetzt verschwende ich jetzt schön zeit ich mag diese steinquader level persönlich ehrlich gesagt nicht so weiß nicht spreche mich nicht so an okay wie komme ich ah okay okay macht sinn ja ja geh durch Mir geht die zeit aus deshalb muss ich beilen was? Was? Warte, warte, was? Warum? warum Was? Was ist das jetzt hier? Was? Egal, ich, ich springe einfach rein. Ich, hab, ich check, check das nicht. Okay, das hat. Warum hat das jetzt gezählt? Ich. Ach, dieses Spiel. Vor allem dieses Katzen-Sew, finde ich irgendwie etwas buggy in dem Spiel. Vielleicht bin es auch nur ich. Keine Ahnung. Ich bin seltsam. Okay, was hast du jetzt? Danke für den Steinquader! Ich werde was geiles draus machen! Sieh nur hin! Oh, ein Schieb-Schieb! Der ist ja richtig Schieb, macht dann Spaß. Hm, danke für den Steinquader, ich habe daraus einen Schieb-Schieb äh, gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Äh, süß, oder? Äh, hier habe ich noch was. Steinquader im Fluss. Im Wald haben wir noch einen von den Steinquadern entdeckt, die die Bauleiterin so mag. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Meisterschwimmer. Um den da herauszubekommen. Der, der Wald ist nämlich zu dieser Jahreszeit komplett überflutet. Und hey, irgendwie höre ich mich heute sehr komisch an. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ich kann heute keine Stimmen machen. Weil, weil, weiß ich nicht. Meine Stimme ist komisch. Ich habe das Gefühl, meine Stimme geht kaputt. Äh, was soll ich machen? Was ist das für ein Level? Ach, das ist wieder so ein... St ja, das habe ich schon vercheckt, dass es das ein Steinquaderlevel Level ist, aber... Ich war nur kurz verwirrt wegen meiner Steuerung, aber... Hä? Also, also, das war jetzt doch jetzt ernsthaft Blödsinn. Ich wurde überhaupt nicht getroffen. Kein Millimeter. Nicht mal einen Millisentimeter. Ich wurde überhaupt nicht getroffen. Oh, okay, cool. Ja, bei Mario ist das immer so. In jedem Stil. Wenn da irgendwas in der Hand trägt und das unter Wasser ist, dann... Schwimmt er automatisch nach oben. Okay, das macht nichts schade. Das war dumm, dass ich deshalb gestorben bin. So, den Pilz nehmen wir ganz schnell. So, nach oben. Muss ich warten, bis mich das nach oben trägt. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht, nicht, nicht so gut, nein. Ich muss schnell nach, nach, nach oben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Okay, das... Ja, ja, das ist schon gewollt. So, ja. Ja. Yes. Dann hier hinschmeißen, damit das nach oben geht und ich auch nach oben gehe. Und das hier, damit das... Ja, das Wasser reicht nicht egal. Hier schmeiße ich schmeiß das dann rüber. Damit ich hier nach oben komme. Genau, da schmeißt er dann da runter. Oh, was? W was passiert hier gerade? Ich bin, ich bin gerade echt verwirrt. Oh Gott. Ich finde das auch richtig seltsam, irgendwelche Voice-Acting-Dinger so, so zu machen. Wenn ich irgendwas im Hintergrund höre, dann fühle ich mich nicht so, nicht so alleine. Und das ist nicht gut. Äh... Das ist jetzt blöd. Ähm, hier das Wasser steigt. Ja, ja, ja, ja. Ach nein, ich muss in die Röhre rein wahrscheinlich, oder? Oder? Oder? Ach, ich verschwende gerade voll viel Zeit. Nach oben schmeißen geht nicht mehr. Ich muss jetzt laden. Ja. Yeah. Ähm, ja, was kann ich sagen? Die Folge ist bisher relativ langweilig und ich bin irgendwie ganz seltsam drauf. Und ich weiß das. Und ich höre wieder irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Wahrscheinlich ist es nur mein Bruder, aber trotzdem höre ich die und trotzdem sind sie seltsam. Ja. Das gibt's doch nicht. Nicht mich. Den hier. Den hier soll es nach oben bringen. Genau. Ja. Ja. Geht doch. Jetzt yes, haben wir es durch, oder? Ich mag diese Level echt nicht. Oh, nice. Das Wasser geht hoch. Ganz nach oben geht das überhaupt? Geht das überhaupt bis zum goldenen Punkt oben? Ach, egal, ist ja auch nicht so viel. Und Mario Maker ist irgendwie einfacher als hier aufzunehmen, finde ich. Weiß nicht, hey, danke für den Scheinquader, Ich mache was richtig, richtig geiles draus oh, und Cooper. Das ist eine tolle Sammlung. Ah, danke für den Schenk, Vater. ich habe einen Cooper gemacht. Meine Arbeit hier ist getan. Okay, dann haben wir den 100%, aber wir haben dafür nichts bekommen. hey. Hallo Rubbel, Rubbel, wie geht's dir? Hey Kleiner, ich hätte einen Vorschlag für dich. Du hältst mir und ich lösche dich, seine auf der Röhre da. Eine, Wand hecht, eine Hand wäscht die andere. Heißer Regen. Die C-Personen sind Hotheads. Sieben Stück. Wie? Du weißt nicht, wie man Hotheads los wird? Tja, das ist dein Problem. Vielleicht kannst du dir vor Ort irgendein Hilfsmittel beschaffen. Ich verlasse mich auf dich. Okay. Das, das machen wir. Herr Radira. <lacht> Herr Radira, was ist das für ein dummer Name? Wahrscheinlich ist er im Englischen einen coolen Namen, dann hier wie im Deutschen. Herr Radira. Du, du, du. Dum, dum, dum. Let's go, let's go. Sieben Stück, sieben Stück. Let's go Bomb, Bomb Bomb, Bomb, Bam, Bam, bomb, bam bam. Bam, bam. bam, bam Bam, Bam Bam, Bam Bam. Und jetzt weg hier. Äh, nicht mega, mega einfach. Das war mega einfach. Also mega, mega einfach. Mega einfach. Das war mega. Das war, mega. Das war echt nicht einfach. also echt nicht schwer. Einfach war es sehr, ja. Das war echt sehr einfach. Na okay, gut, gemacht, Kleiner, dann werde ich mal fix die Seite für dich ausradieren. Sieh sie dir an, dieses ätzende Braun, diese fiesen Risse, da hilft nur Radieren! rumpel, rumpel, rumpel, Oh, man. Was gibt noch was? Ey, Kleiner, willst du mich noch mal einen kleinen Topf für mich erlegen Vielleicht stolpere ich dann zu, ganz zufällig gegen diese Steine, die den Weg blockieren. Machen wir gleich. Wir geh erst mal in die Röhre rein. Ui, Blöcke. Nichts, nichts. Und, oh. Blocky. Das ist dieser kleine Block aus dem ähm, Baumenü-Ding. Ich kenne ihn alle. Wie heißt der? Mauritius Tagchen, Zeit für einen kleinen Auftrag? Du wirst es nicht bereuen Schaffe, schaffe Ausrufezeichenblock baue Wir sind auf der Suche nach einem kleinen neuen Gehäusle Ja, wie soll ich, ich das anders machen soll ne? Ich, ich, ich, ich lese so mal vor Ich habe mich richtig verkackt Wir sind auf der Suche nach einem neuen Häusle Würdest du den Grundriss mit Ausrufezeichenblöcken abmessen? Kleiner Tipp: Mit dem linken Stick nach unten kannst du in der Luft eine Staffel daraus führen. Dann den die Ausrufezeichenblöcke komplett aus. Ich baue auf dich. Was? Okay. Baue halt auf mich. Ich bin jetzt Minecraft oder? Ich dachte, ich bin ja Mario Maker. Aber da baut man ja auch. Das ist ja wie Minecraft. Ich bin Minecraft. Mario Minecraft. Ich wusste es schon von Anfang an. Ich liebe diesen Stil, Das ist einfach cool irgendwie. Aber erinnert mich auch irgendwie an frustrierende Level. Oder bin das nur ich? Okay, da ist noch irgendwas. Okay, da soll ich wahrscheinlich gleich hin. Ja, jetzt muss ich warten. Jetzt yes. Warum ist hier ein Checkpoint? Das Level ist nicht schwer. Das Level ist absolut nicht schwer. Warum habe ich mich da jetzt treffen lassen? Das war peinlich. <lacht> Wie cool. Das wusste ich gar nicht. Lol. Boing. Ah, nice. Du, du. Du, du, du. Ich weiß, man hört manchmal Hunde. Aber... Okay, das war das war oh, come on. Hätte ich mit rechnen können, stimmt schon, aber jetzt bin ich auch dankbar für den Checkpoint tatsächlich. <lacht> oh man, ey. Aber nee, ich bin einfach. Oh, wie man merkt, ist es gerade richtig schlecht. Ich, ich weiß nicht, irgendwas ist heute mit mir los. Ich.. Ich weiß nicht. Ich bin seltsam, ich bin sehr seltsam, aber das wisst ihr alle schon. War, warum warum mache ich das eigentlich noch? Warum gibt's die gibt's Koopas? Nur um einen umzubringen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wofür die da sind. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, was... Für, okay, ich lasse ihn einfach mal da in Ruhe, ne? Okay, ist die Zehner mit... Hey, das, ach so! Ach so! Ja, ach so! Hm. Weiß nicht. Fand ich jetzt nicht so krass. Ist mir jetzt auch egal. Komm, ich war einfach nur ein Ziel. Ich bin gerade äh, von den ganzen Hundegebellen richtig äh, genervt oder so leicht gestresst oder so. Wie soll man das sagen? Ach, egal. Keine Ahnung, ich bin. Ach, ich Nächste Folge wird cooler, Leute. Yeah! Obwohl diese Folge ist auch ziemlich cool, Wir haben neue Charaktere kennengelernt. Herzlichen Dank, da fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Dann werde ich gleich mal schaffen gehen und ganz was ganz Schönes bauen bleibt kein Stein auf den anderen. Schaffe, schaffe, Häuslebau. Ein Ausrufzeichenblock. Äh, Fragezeichenblock meinte ich, natürlich, sorry. Als Belohnung habe ich einen befreundeten Fragezeichenblock Äh Gib ihm noch mal einen freundlichen Klaps, wenn du ihn siehst. Okay, sonst gibt es nichts. Ich hätte da noch einen Auftrag für dich. Als Belohnung gibt es auch was richtig Gutes. Weit und breit Dunkelheit zuletzt ein neues Häusle besichtigt haben, war die Sicherung raus. Deshalb war im Keller alles düster. Könntest du mal nachgucken gehen, wie geräumig der Keller ist? Ich baue auf dich. Oh, wir sollen den Keller erforschen. Habe ich so richtig verstanden. Und wegen Dunkelheit wahrscheinlich ein Ghosthouse im Nacht. Ja. Okay, Mario Bros. 1 habe ich jetzt nicht erwartet. Warum ist das so rangezoomt Oder... Kommt das mir nur so vor? Mir kommt das so vor, als wäre das alles rangezoomt. Mach ich so groß. Was? Was? Was passiert hier? Pilzi. Okay. Das ist, das ist so spooky und seltsam. Yay! Ach Gott, so. Ey, das, das, das ist so gemein bei diesen Dingern. Da muss alles perfekt machen. Oh, ich sehe mehr. Ich sehe mehr! In diesem Dings-Effekt. Wieso kriege ich die Kröne nicht? Jetzt. bitte. Und jetzt, jetzt habe ich keinen Power-up mehr. Das ist doch jetzt unfair. So, hier lang. Wow. Ah, hier ist richtig oder wie oh, ist ja alles ist ja alles ist ja alles Ziel! ja einfach rein <lacht> keine ahnung okay das, das level war seltsam fand ich persönlich ich fand es persönlich sehr seltsam irgendwie und ich weiß ich mache keinen progress, weil ich nicht genug münzen habe um was währenddessen aufzubauen aber Ist ja nicht so schlimm Denn das display wird da eh nicht allzu viele folgen haben vielleicht 20 folgen oder so Herzlichen Dank, der fällt mir ein Mauerstein vom Herzen. Äh, ich schaff dir jetzt was. Als Belohnung habe ich einen versteckten Blockerweiber gerufen, der mir was schuldet. Er ist etwas schüchtern, aber mag rote Blumen. Okay. Nochmals. Einen letzten Auftrag habe ich noch für dich. Als Belohnung wird... Äh, winkt was ganz besonderes im Anziehen. Na, neugierig? Na, neugierig? Im Reich der Steinblöcke. Haben wir noch Zeit dafür? Ei. Weiß nicht. Ja, komm. Unser neues Häusle wurde von Steinblöcken überdampft. Sie tanzen da drinnen, wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, welchen Zustand unser armes Häusle sich mittlerweile befindet? Mach ich, aber wenn ich merke, dass es lange dauert, dann. Werde ich in der nächsten Folge mit diesem Level weitermachen? Auf jeden Fall, Leute. Dann wisst ihr Bescheid, falls warum die Folge hier nicht lang genug ist für ein Level. Da kommt. Gehen die alle nach unten? Bisher ist es absolut nicht schwer. Warum immer mal drei von vier Sterne war, das kann ich gerade nicht sagen. So also und mit dir. Okay, da das war das, das das ist meine Schuld. Tut mir leid, das war meine Schuld. Ich habe gewusst, dass da einer ist, aber ich habe nicht gewusst, dass es das schon aktiviert wurde. Ich dachte, ich muss habe irgendwas falsch gemacht und da wurde nicht aktiviert. Sorry, das echt das ist wirklich meine Schuld. Das war dumm von mir. Die werden hier schon aktiviert. Zwei Blöcke, ja, gehört zwei Meter entfernt. Man kann die alle auf einmal. hier seht, man kann richtig Speedrun machen. Jetzt zack, dann wird er da aktiviert. Warte ich bis er nach oben geht. Wenn ich hier ein paar Münzen mit warum nicht? Oh, okay, jetzt habe ich nicht alle mitbekommen, aber ein paar reichen, denke ich schon. Okay, da muss ich schnell durch. Oh, Hier muss ich. Was? Was? Okay, Leute, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ähm. Ja. Schon beim nächsten Mal wieder vorbei, I guess. Ja, sorry für diese seltsame Folge. Aber ja. Schönen Tag noch und haut rein und ciao, Leute.